Wir beginnen jetzt heute mit Frau Dr. Jasmin Schmidt von, Schmitz von ZB MET. Wir kennen Frau Schmitz alle aus zahlreichen Beiträgen zu Kongressen und Tagungen nicht zuletzt. Und ähm, sie leitet bei ZB Met im Programmbereich Open Science die Abteilung Publisso Publikationsmanagement, Publikationsberatung. Und sie hat dort die Arbeitsschwerpunkte Publikationsberatung, Open Access, Open Science und wissenschaftliche Reputationsbildung. Heute wird uns Frau Schmitz berichten, was wir unseren Forschenden raten können in der Frage der Vorabveröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse als Preprint. -pre -pre -pre sorry, ähm, Eine Frage, die ja in anderen Fachdisziplinen schon lange ein Thema ist und jetzt aber im Zuge der Covid-19-Krise auch in der Medizin breit diskutiert wird. Liebe Frau Schmitz, ich übergebe an Sie. Danke. Vielen Dank äh, für die freundliche Einführung. Ich habe die Präsentation einfach auch schon mal gestartet, weil wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Ähm, ganz genau, also was wir beobachten könnten in der Covid-19-Krise oder in der Pandemie ist, dass Preprints einen enormen Auftrieb erlebt haben, insbesondere auch in der Medizin. Wir können davon ausgehen, die gehen nicht mehr weg, sind jetzt ein etablierter äh, Publikationstyp, sodass wir uns auch ein bisschen Gedanken darüber machen können, oder sollten, was können wir unseren Forschenden in Bezug auf Preprints tatsächlich raten? Die erste Frage ist natürlich, was ist das überhaupt, so ein Preprint? Ähm, generell lässt sich sagen, ähm, der Publikationsprozess lässt sich äh, grob in zwei Abschnitte teilen. Einmal, was vor dem Peer Review passiert und einmal, was nach dem Peer Review passiert. Vor alle Versionen, die vor dem Peer-Review veröffentlicht werden oder beziehungsweise erstellt werden, äh, heißen Preprint und alle, die nach dem Peer-Review erstellt werden, heißen Postprint. Formal ähm, zählen die Preprints zu Open Access grün und zur grauen Literatur. Wobei bei Preprints muss hinterher noch dazu gesagt werden, wenn die als Preprints publiziert äh, werden, ist noch nicht klar, ob die später... In einer Subskriptionszeitschrift veröffentlicht werden, in einer Open Access Zeitschrift oder ob sie schlichtweg für immer ein Preprint bleiben. Dann gibt es eine Reihe von Vorteilen, die wir unseren Forschenden mit an die Hand geben können. Ich habe jetzt meine kleine Auswahl getroffen, was die Forschenden am meisten interessieren dürfte, nämlich zum einen die frühe Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen. Im Schnitt 14 Monate erreichen die Ergebnisse äh, früher die Leserinnenschaft. Die Spanne ist riesengroß, also von sieben Monaten bis über zwei Jahre. Der nächste Punkt ist, Forschende haben ja häufig Angst, dass ihnen die Ideen geklaut werden. Äh, dem sorgen äh, Prüples vor, indem äh, es so auch so eine Art Zeitstempel gibt äh, und das eben äh, verhindert wird. Und für Lesende ergibt sich eben äh, der Vorteil der freien Verfügbarkeit, teilweise auch mit äh, umfangreichen Nachnutzungsrechten im Sinne äh, des Open Access. Also das können wir unseren Forschenden auf jeden Fall mit an die Hand geben. Ähm, dann kommen wir zu den Punkten, worum äh, sich die Forschenden im äh, Vorfeld kümmern müssen und wo wir sie aber auch ein bisschen unterstützen können. Nämlich zum einen ist es die Frage, zerschieße ich mir mit einer Pre publikation tatsächlich die eigentliche Publikation. Es gab früher gerade auch in der Medizin äh, sehr prominent äh, das sogenannte e Ingelfinger-Hool, was eben besagt, wenn ein Manuskript schon mal äh, publiziert worden ist, dann nehmen es die Zeitschriften nicht mehr. Das wandelt sich momentan komplett. Immer mehr Zeitschriften stehen dem offen gegenüber, stellen aber gewisse Bedingungen. Darüber sollte man sich vorher informieren. Eine Möglichkeit ist die Datenbank Sherpa Romeo, die wir aus dem Open Access Kontext schon kennen. Oder relativ neu die Plattform Transpose, die unterschiedliche Policies äh, zu Zeitschriften sammelt, unter anderem eben auch äh, policies zu Preprints, äh, was sagen eben die Zeitschriften äh, zum Thema Preprints und da kann man sich eben informieren beziehungsweise können sich unsere Forschenden informieren. Ähm, die nächste Frage, worauf Forschende so ein bisschen achten müssen ist, darf ich Preprints überhaupt zitieren? Sei es in Forschungsanträgen, sei es in, bei der Einrichtung von, Einreichung von Zeitschriften, Manuskripten oder eben bei Bewerbungen. Ähm, was letzter Zeit so ein bisschen die Runde gemacht äh, hat, war beispielsweise, dass ein australischer Forschungsförderer äh, Anträge zurückgezogen hat, weil da dann Prieprinz zitiert waren. Das haben die mittlerweile so ein bisschen refigiert. In Zukunft wird das wohl möglich sein, auch Preprints zu zitieren. Aber das Beispiel zeigt ganz schön, dass man sich im Vorfeld äh, informieren sollte, entweder auf den Internetseiten, in den Policies oder im Zweifelsfall, wenn dazu gar nichts steht, einfach mal fragen. Dann die nächste Frage, die sich stellt, wo bringe ich mein Preprint tatsächlich unter? Ähm, die Preprint-Server sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Hier braucht es Orientierung. Und ganz wichtig ist natürlich ja auch, dass äh, die Ergebnisse auch meine Forschungskommunity erreichen. Das Directory of Preprint-Server Policies and Practices äh, bietet hier Orientierung. Das können wir ganz schön das als Tool den Forschenden mit an die Hand geben. Dann äh, ist natürlich die Frage, wenn ich mir einen Preprint-Server ausgeguckt habe, wie läuft das da überhaupt? Also man sollte dringend raten, dass sich die Forschenden informieren über den Preprint-Server. Was darf man überhaupt hochladen? Wie sollte die Güte des Manuskriptes sein? Und insbesondere, was passiert hinterher, wenn die Verlagsversion erschienen ist? Gibt es da eine Verlinkung? Wird das Preprint gelöscht? Das löst jeder Preprint-Server für sich äh, unterschiedlich. Deswegen äh, sollte sich im Vorfeld darüber informiert werden, wie, jede, wie der jeweilige Preprint-Server das handhabt. Und vielleicht etwas in die Zukunft gerichtet, perspektivisch. Ähm, es gibt erste Initiativen, dass Forschungsförderer ähm, äh, Preprints, die vorab Veröffentlichung über Preprints äh, fordern, ähm, gerade auch in Pandemiesituationen oder Situationen, die eben die Bevölkerungsgesundheit betreffen. Hier sollte man sich eben vorab informieren, ob es solche Mandate von Forschungsförderer gibt und im nächsten Schritt auch, wie man die erfüllen kann. Mittlerweile ist es so, dass viele Zeitschriften eben auch mit äh, Preprint Servern zusammenarbeiten oder eigene Angebote aufbauen. Ähm, und da sollte man sich halt informieren. Macht die Zeitschrift das? Muss ich mich da komplett alleine drum kümmern? Und äh, ja, damit man äh, da auch äh, guten Gewissens eben die Mandate der Forschungsförderer, der Geldgeber erfüllt. Das war's im äh, Großen und Ganzen. Ich habe den Bimmelton noch nicht gehört, weiß ich jetzt gar nicht, der, ob ich drüber bin. Der aber war sehr dezent. Der war sehr dezent. <lacht> war sehr dezent. <lacht> uh, anyway, wem das jetzt etwas zu schnell geht, wir haben auf der publiso seite noch ein FAQ zum Thema Preprints wo Sie die Punkte, die ich hier angesprochen habe, auch nochmal nachlesen können.